Ich habe ja auch die Sennheiser. Ich glaube, 660. 660 ich hast du, glaube ich. Ja, ja, ja genau. 660 S heißen die. Wofür auch immer das steht. Super. Ähm, super. Für Super Björn steht das. Super. DRW verstehe dein Podcast im Recording Blog mit Björn und <lacht> Jonas. Ich habe ja einen neuen Kopfhörer und zwar einen Sennheiser HD 650. Ja. Endlich. Bin ich angekommen. Finally. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt angekommen bin, aber es ist zumindest schon mal ein guter Kopfhörer. Seit langem mal wieder ein guter Kopfhörer. Ich habe mhm. ja jetzt wirklich viel ausprobiert, aber der 650er ist jetzt ein Kopfhörer, der auf jeden Fall auf einem hohen Niveau spielt. Und ich habe den Gebrauch gekauft, war ganz interessant, da, war, da hat derjenige, der den vorher gehabt hat, der hat da so ein richtig dickes Kabel dran gelötet, also das heißt, er hat die die beiden Kabel, die oben aus den Muscheln rauskommen, mhm. abgekappt und dann so ein richtig dickes Klinkenkabel da dran gepackt mit so einem richtig dicken fetten Klinkenstecker, also kann ich kann ich auch nicht an meinem Handy benutzen, <lacht> da ist halt der dicke Klinkenstecker dran. Aber dann habe ich dann äh, habe ich dann bei mir zu Hause reingesteckt und habe gedacht so, ach guck mal, jetzt ist jetzt hast du doch endlich mal einen guten Kopfhörer erwischt oder einer, der mir gefällt. Das sind ja bestimmt alles gute Kopfhörer, ich gewesen, die an, ich hatte, ne, aber die ja die mir einfach nicht gepasst haben. Und ich mag es ja gerne, wenn dann, wenn ich den AB-Test mache. Das heißt, ich habe die Anlage an mhm. und dann, nehme dann den Kopfhörer ab und höre dann, was ich dann höre und setze dann den Kopfhörer au an äh, auf, mache die Anlage aus, ist ja ein offener Kopfhörer und höre dann versucht, den Unterschied herauszukriegen. Und je geringer der Unterschied ist, umso lieber ist mir das natürlich, weil wenn ich einen Kopfhörer aufsetze und der vielleicht präziser ist, aber eben sonst vom Klangbild her vergleichbar mit den Neumännern ist, die ich da stehen habe, und das macht er. Okay. Und das fand ich beruhigend und er spielt halt auch untenrum deutlich verlässlicher auf als der HD 600, der zwar auch okay ist und über auch an, an ganz vielen Stellen auch als Referenz benutzt wird, aber der untenrum so schlapp war, dass ich gedacht habe, Leute, da, darüber kann ich nicht mischen, das tut mir leid. Habe ich das, wenn ich das untenrum kontrollieren will damit irgendwie, dann geht das mit diesem Kopfhörer nicht. Und den 650er, der hat ja überall gute Kritiken gekriegt und dann habe ich gedacht, komm, 200 Euro gebraucht. Du Können weißt wir. ja, ich bin äh, sehr, sehr schlecht in Kopfhörern. <lacht> also ich äh, höre dir da natürlich gespannt zu und freue mich auch, dass du äh, was gefunden hast, äh, wo du mitarbeiten kannst oder so. Aber äh, ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen, weil ich habe noch nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt, dass ich sagen würde, ich muss unbedingt mit dem Kopfhörer arbeiten. Da habe ich eine lustige Geschichte, hat mir einer erzählt, ein Kollege, der hatte irgendwie so einen, es gibt so einen Riesenkopfhörer, so ein also Sonntrum irgendwie. Der, der, Audis wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Also irgendwie ja, Audis. Ja, und ein Kollege von ihm hätte den getestet, der kostet ja irgendwie über 1000 Euro ja. oder sonst was irgendwie. Weit äh, über 1000 Euro. Ja, ja, weit über 1000 Euro und ein Foto geschickt ich habe ich habe irgendwie ein halbes Haus auf dem Kopf ja. <lacht> ja, aber klingt gut ich habe ihn gekauft <lacht> okay alles klar also ich mein tatsächlich kenne ich viele Mastering-Leute die die mit diesen Audis da gibt's auch verschiedene der teuerste mhm. ist glaube ich weit über anderthalbtausend Euro irgendwie. Ja, man kriegst ja eine vernünftige Abhöre ja auch nicht für. Und wenn das deine einzige Abhöre wäre, in Anführungszeichen. Vor allem hast du den Raum ja drumherum immer noch nicht, ne? Das darf man ja nicht vergessen <lacht> ja, bei Ja, also da ne? bin ich ja nach wie vor noch irgendwie so heiß auf den Monitor von SPL, mhm. der ja diese Matrix hat, die irgendwie das zwischen den die Boxen Crossfate. auch irgendwie simuliert also ich muss soll. sagen, ich hatte ja von SPL mal diesen Two-Control, heißt ja. der. Ist ja so ein Monitor-Controller. Mhm. Sieht aus wie so eine, wie so eine äh, wie, weißt du, auf so einem Fest, wenn du so eine Kasse hast, wie heißt das denn, so eine Geldkassette? Ja. So, so ein bisschen von der Größe ja, ist auch ja. so ein, einfach so ein silberner oder schwarzer Klotz. Mhm. Und vorne hast du so ein paar relativ fucklige kleine Knöpfchen, einen großen Lautstärkeregler. Äh, ist okay für den Preis, was er kostet, ist er ist er wirklich als Monitor-Controller äh, irgendwie okay. Ja, okay. Aber allein schon, weil du ihn nicht kennst und er von SPL ist, er ist nicht sonderlich weit verbreitet. Also ich habe ihn noch nicht oft gesehen in Studios. Mhm. Ja. Ähm, ich bin auch sehr schlecht losgeworden, als ich mir <lacht> loswerden wollte. Ähm, aber der hat auch diese Cross Fade oder ja doch eine Cross Breed. So heißt die Funktion bei SPL. Okay, also die bildet das ab, was zwischen den Boxen auch ist, was du mit genau. Kopfhörern ja nicht hast. Richtig. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe das damals, als ich dann tatsächlich mal mit Kopfhörern gearbeitet habe. Mhm. Ich habe ja auch die Sennheiser, ich glaube 660. 660, 660 ich, ne? hast du, glaube ich. Ja, ja, ja genau. 660s heißen die, wofür auch immer das steht. Super. Ähm, super. Super Björn steht das. Super Björn. Ja, äh, auf jeden Fall äh, fand ich das gar nicht so schlecht, ja, aber ob das jetzt näher daran ist, an dem, wenn, wie man vor ein paar Boxen in einem guten Raum sitzt, wage ich, wage ich mal insofern zu bezweifeln, es werden die Leute, die damit vielleicht auch jahrelang einfach arbeiten, das genaues das Gegenteil sagen, wo ich sage, ja, ich kann auch in einem schlechten Raum vielleicht arbeiten, wenn ich da zehn Jahre gesessen habe und weiß, äh, nach zehn Jahren endlich, wo alle meine Fehler sind. Ja, ja. Ähm, aber ich fand das jetzt nicht so beeindruckend. Also ich hab neulich äh, habe ich mich mit äh, Henning Verlage getroffen und äh, hatte ihm auch die Geschichte erzählt, dass ich jetzt den Kopfhörer habe. Ja. Äh, ich, ich kann ja gleich mal kurz erzählen, warum ich eigentlich einen anderen Kopfhörer suche, weil ich habe ja eigentlich einen guten Kopfhörer mit dem DT 990 Pro ähm, und habe ihm dann äh, gesagt, dass ich jetzt den 650er habe, dass ich mit dem zufrieden bin. Und er guckt mich nur an und sagt, ich habe so einen useligen KRK. Weil es ihm egal ist, den kennt ja. er halt ne? und das bringt es dann wieder auf den Punkt. Lern einfach deine Abhörer kennen und du weißt dann worum es geht irgendwie. Äh, und ein Kopfhörer, ich brauche eigentlich, ich bin ja HD25 Fan eigentlich. Ich liebe den, weil der eben auf dem Ohr drauf sitzt mm. und weil der mir das Mikrofon nicht an den Mund drückt, wenn ich den Kopfhörer aufsetze. Ich habe ja arbeite nun mal relativ häufig mit Mikrofon und ich hatte neulich das große äh, Premium-Mix-Tutorial im Premium-Bereich aufgenommen. Und mich blöderweise nicht vorher rasiert. Mit anderen Worten, ich habe also ein sündhaft teures Mikrofon am Kopf, setze meinen 650er auf, um das damit dann zu machen irgendwie. Mhm. Äh, und der macht halt das Gleiche. Leider wie der 99er, der noch größer ist, der drückt mir das Mikro hier an die Backe. Mit anderen Worten, das ist sündhaft teure Mikrofon Nö. an meinem Kopf knistert, als wenn es 17,95 kosten würde, weil halt meine Barthaare daran scheuern. Und das kann ich auch nicht. Ich überlege noch, wie ich das wegkriege, ob ich mir einen Schaumstoff dazwischen machen muss irgendwie, dass das Abstand vor meiner Backe hält, oder ob ich mich einfach damit abfinde, dass es so ist. Aber irgendwie will ich mich damit nicht abfinden. Das ist nicht von Tom die Beard. <lacht> <lacht> Ein Bartentferner, ja, oh. den, der steht bei mir oben von Philips, der Bartentferner. Ja, sowas ja. habe ich auch. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eigentlich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich einen anderen Kopfhörer suche, irgendeinen Kopfhörer, der eben nicht so, also die müssen natürlich eng anliegen, völlig klar, weil die drücken mir halt das Mikro an den Kopf und deswegen bin ich nach wie vor, also wenn ich das vermeiden will, muss ich halt den HD25 aufsetzen zum Preis, dass ich halt mit dem nicht so gut hören kann, wie mit den anderen, zumal der HD25 auch ein geschlossener Kopfhörer ist und die anderen beiden sind ja offen. Das heißt, wenn ich die aufhabe und damit Musik höre, geht es natürlich auch wieder außenrum hm. ins Mikrofon rein und man wundert sich, wie viel da tatsächlich ja. hinten rauskommt. Ne? Und die Tatsache, dass tatsächlich ähm, der offene Kopfhörer, dass du den natürlich in einer ruhigen Studioatmosphäre oder in einem Wohnzimmer sehr gut benutzen kannst. Aber wenn du wie ich zum Beispiel äh, im Sommer zum Beispiel in Griechenland draußen auf der Terrasse sitze und da ein bisschen arbeiten möchte, ist es nahezu nicht möglich, damit zu arbeiten, weil da fahren halt Autos vorbei und ja. so weiter. Und der Wind rauscht, die Zikaden und so weiter und so fort. Und da ist ein geschlossener Kopfhörer dann doch schon echt ein anderes Hilfsmittel. Die Reise geht weiter, um das mal damit abzuschließen. Die Reise geht definitiv weiter und von daher. Apropos Reise, ich ja. freue mich übrigens sehr, um mal kurz ja einen harten Schnitt zu machen ja. an dieser Stelle, bevor wir uns so da verquatschen, den äh, Weltenboomler äh, und äh, <lacht> Ja, mal wieder äh, auch äh, mit Griechenland äh, zu tun haben, äh, Menschen äh, hier heute wieder äh, in Holtwig tatsächlich wieder ja. da zu haben, äh, mal wieder mit Quarkbällchen selbstverständlich <lacht> und äh, ganz, ganz äh, großes Warm-Welcome äh, für den allseits beliebten Jonas Wagner. Thank you very much. Ich freue mich auch, dass ich in Holtwig wieder sein darf, auch wenn ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Griechenland weggefahren bin. Ja, das kann ich, mir ich habe viel gearbeitet, ich habe aber auch die Sonne genossen, ich habe getaucht, ich habe Zeit mit Freunden verbracht, Zeit ohne meine Familie verbracht, das mag jetzt vielleicht ganz traurig für viele da draußen klingen, aber, <lacht> aber ja, mich aber, freut's. Aber für aber für Menschen, die, die, die Familie und Kinder haben, die wissen, dass zehn Tage ohne Familie nur für sich auch mal ein extrem großer Luxus ist und ich habe zwar ein sehr schlechtes Gewissen gehabt wegen des Fluges und wegen meinem CO2-Abdruck, ich äh, nehme das jetzt aber trotzdem einfach mal in Kauf und sage, das brauchte ich jetzt einfach mal zehn Tage für mich allein. Ich habe aber wie gesagt auch viel gearbeitet vor Ort, einfach mal in der Sonne arbeiten. Ist ja auch mal schön, wenn man so ein digitales Business hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute auch wieder hier sein darf. Frisch nachgebräunt, frisch gebräunt, quasi so ungefähr. So wie ich. Ja, genau. Äh, bei dir im Storia Mastering Studio, bei meinem lieben Freund und Zimmergenossen, den goldenen Ohren von Holzweg-Pjörn Schlitter. Wie schön. Äh, schön, dass du da bist. Äh, ja, ich habe mit seiner schön. Freundin äh, getrocknete Tomaten mitgebracht, das nur, dass war, ich das mal. Ne? Das ist wichtig. Ähm, Ganz also, wichtig. Also, äh, wir haben das ja vor drei Ne, zwei Folgen? Drei Folgen? Wann war das Ein paar, ja? paar Wochen das über, halt ja Das das letzte Mal, wo Jonas aus dem Griechenland Urlaub zurückgekommen ist. <lacht> Mach ja? ich alle vier Wochen. Die Dichte ist, die Dichte ist auf jeden Fall gegeben <lacht> ah, Das war's für dieses Jahr. Äh, genau. Ähm, haben wir ja hier, äh, oder habe ich viel mehr getrocknete Tomaten verköstigt, die ja. in Öl eingelegt waren. Und äh, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, äh, ich glaube, sie heißt sogar irgendwas mit Tomaten, kann das sein? Getrocknete... Äh, irgendwas, Tomatenautomation oder äh, so, kann das Ja, sein? Tomatenautomation im Tonstudio, genau sowas, ja. auf jeden Fall nach dieser Folge nochmal zurück <lacht> äh, äh, zu der Folge gehen. Ähm, wenn ihr meine Reaktion äh, hören wollt oder bei YouTube, wenn ihr die Reaktion sehen wollt. Wollen wir auch sehen, ja. Tatsächlich fand ich es ja gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja dann diese eine übrig gebliebene genau. Tomate, habe ich ja dann meiner Liebsten mitgebracht und ähm, was soll ich sagen, als großer Tomatenfan war sie natürlich hin und weg davon Zurecht. und hat direkt eine Großbestellung äh, aufgegeben. Genau, und ich bin äh, bei Vasili dem alten Malaka gewesen ah ja, und yeah. äh, habe dann, also Vasili, ich darf ihn Malaka nennen, weil er nennt mich auch Malaka von da ist es okay. Ähm, und habe tatsächlich bei ihm noch ein weiteres Glas herausgeeist von seinen getrockneten Tomaten und es dir überreicht. Also von daher für deine Freundin nur vom Feinsten. Nur das Beste. Nur vom Feinsten. Ne? Yeah. Also nicht nur am Küchentisch, auf der gegenüberliegenden Seite vom Feinsten, sondern auch auf dem Brot. Also man merkt schon, nach so einem Urlaub ist der Jonas dann doch noch noch mal auch eine kleine Spur charmanter wie vorher. Also ja, wieder so ein Als wie vorher. Charming quasi, so mehr oder weniger. Ja, Aber was klar. faszinierend in Griechenland zum Beispiel auch war, war die Musik, die ich da erleben durfte. Denn vor Ort spielt auch äh, Spiro, ein ein örtlicher Gitarrist, der eigentlich Schlagzeuger ist, aber der hin und wieder in den einzelnen Kneipen... Ich, erinnere mich. ich Ja, ich äh, habe schon mal von äh, ihm erzählt. Äh. Und auch dieses Mal hatte ich wieder die große Ehre, mit Spiro zusammen Musik zu machen. Und wir haben wirklich einen fantastischen Abend gehabt. Wir haben Uso getrunken, wir haben Bier getrunken und wir haben, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, schlüpfrige Lieder gesungen, <lacht> aber... Äh, nein. wir haben ganz Griechisch? Hier, natürlich. Äh, Wonderwall auf Griechisch. Achso. <lacht> das, ist, das ist einfach ein feiner. Ke ich mag einfach den Schlagmenschen da unten und das ist auch der Grund. Ist eigentlich ich jemand ist, in Griechenland, also ein Griechen, der Metaxa trinkt? Nein. Oder nein. wird uns Deutschen das einfach immer nur so als, als griechisches Gift verkauft? Ich, kenn, ich kenne keinen Griechen, der Metaxa trinkt. Ich kenne Griechen, die Uso trinken und zwar in jeder Form. Ich kenne auch jede Menge Griechen, die Rezina, also äh, Wein trinken. Okay. Die meisten übrigens, weil der so stark geharzt ist, äh die den dann mit Cola verdünnen und noch einen Eiswürfel rein. Da würde jetzt der Weinliebhaber, der Geneigte, würde jetzt die Augen verdrehen und würde sagen, oh Gott, Wein mit Cola und Eiswürfel. Och, machen die im Süden des Landes ja auch gerne. Hauptsache es brennt, würde ich sagen. Ne? Also wie gesagt, von meinem Freund und Vermieter Nico, der Vater, der hatte damals auch den eigenen Reziner und der, selbst der hat seinen eigenen Reziner nicht durch den Hals gekriegt, wenn da nicht mindestens eine halbe Flasche Cola drin war. <lacht> okay. Aber über gute Laune. Also von daher, Was ich total ist, vergessen so. habe eigentlich, ja. ne? bevor du jetzt schon wieder äh, jemanden Schwärmst. aufgebrochen und und ja auch schon wieder zurück, erfolgreich zurückgereist mhm. bist. Ich wollte dir eigentlich noch eine Aufgabe stellen und zwar mir einmal äh, dich auf die Suche zu machen nach einem einheimischen, also jetzt nicht im Sinne von äh, lokal bei dir um die Ecke so wie die Tomatenherstellung, sondern ja. einen griechischen Gin. Äh, mal mitzubringen, weil leider, ich meine, das ist jetzt ja ein bisschen her. Ja. Man könnte jetzt meinen, ich wäre irgendwie, ich hätte ein Gin-Problem, also ohne, aber mein Geburtstag liegt ja ein bisschen zurück. Das De heißt, die Flasche ist tatsächlich leer. Ja, weil deine Freunde nennen dich ja nicht ohne, ohne Grund Gym -Tonic. Gym Gin Tonic. Gin? Gin. Gin. Eieieiei. Ah, schlechter ja, auf Erfolg, jeden Fall für heute. Äh, auch weg. Check. danke, haben wir das auch schon wieder. Also drin. griechischer Gin. Ja, tatsächlich hätte ich, dir, hätte ich dir das sagen wollen. Was ist denn die Basis von Gin? Das ist doch Wacholder, ne? Ich ja, wusste gar nicht, ob Wacholder da wächst. Keine genau. Ahnung. Also vielleicht kann man ja Gin auch aus Oliven machen. Die gibt's da. Aber das wäre ja dann ähm, <lacht> was anderes. Oh, ich, äh, ich werd, das nächste Mal, wenn ich da bin, werde ich dann werde ich das als Aufgabe nehmen, als Challenge für mich Ein quasi Challenge. herauszufinden, ob ich da auch Big Balls, äh, ne, Iron Balls. Und vor allem, jetzt stell dir mal vor, du recherchierst da mal und auf einmal merkst du, das ist da richtiger Knaller. Das ist der Shit. Ja, und dann wirst du dein nächsten ne, Griechenland-Urlaub nur mit gin Tasting verbringen. Ja, und ich werde, werde, ich sattel um auf Gin-Importeur und zwar ja. griechischer Gin. Genau. Why not? Also, alles ist möglich. Also, ich, für, für mich wäre das okay. Oder wie Alexander Klafs damals sang, anything is possible. Stimmt, das äh, war der erste DSDS-Gewinner, ne? oder? Tatsächlich und der kommt aus, gebürtig, aus Sendenhorst, was wiederum das Kaff direkt neben meinem Heimatort, meinem aktuellen Heimatort Wolbeck ist. Also wirklich kannst du rüber spucken. Genau. Sendenhorst. Ich war ja kurz Telchtraner. Ja, ne? stimmt. Und das ist ja dann quasi das magische Dreieck fast schon. <lacht> Wolbeck, zelcht ja. Sendenhorst, ja, das magische Dreieck. Also da ist, äh, und dazwischen auch das Bermuda-Dreieck mit. Da geht alles. Ja, da geht tatsächlich. Ja, aber da kommt Alexander her und letztendlich ist er aber trotzdem noch häufig da. Also man kriegt es dann über die Zeitung mit, ne? Mhm. Ist er dann häufig da. Ähm, er macht doch jetzt irgendwie was mit Music -Kids, ne? Irgendwie ja, -Kids der hat ja schon immer einen? gemacht. Ja, also, ne? aber ist viel jetzt Musical Ding, gemacht, ne? Viel Freilichtbühne auch gemacht mhm. und so weiter, aber natürlich auch immer Musik gemacht. Ja, klar, also. Womit man, also wer kann schon mit behaupten, dass er mit eigener Musik Geld verdient und wenn man dann äh, quasi Schauspiel und Musik verbinden kann im Bereich Musical oder so, ich bin jetzt nicht der typische Musical-Gänger, ganz im Gegenteil. Ähm, für mich hat die Musical-Welt aufgehört zu existieren nach Andrew Lloyd Webber, oder was meinst ja, du? <lacht> Andrew, hab ich, hab ich mich ja, habe ich mir schon mehrfach darüber ausgelassen, irgendwie. Ja, nee, also ich bin ich bin so der, der, der Old-Style-Musical-Hörer noch, so der klassische Musical-Hörer, was weiß ich, West Side Story, diese Abteilung. My Fair oder. Lady. Ja, My Fair Lady auch noch. Zumal ich ja äh, auch ein Riesenfan von Barbara Streisand bin. Mhm. Barbara Streisand. Barbara. Nicht Barbara, sondern Barbara Streisand. Also, was war ich verliebt in diese Frau? Ach, als damals dieses Album rauskam, mit äh, Robin Gibb, Robin Gibb, mit Barry Gibb natürlich, ähm, das weiße Album. Ist jetzt ich, wieder Name-Dropping Name hier, wo ich sagen kann, ja, bestimmt ist das so. Barry Gibb, der Chef von den Bee Gees. Die Bee Gees yeah. sind drei Brüder. Die Brüder, also die Bee Gees, die Brothers mhm. Gibb, waren die Bee Gees. Vielleicht bekannt, der Night Fever, auch ein musical -Lied. Auch das, alles ne? gut. Aber, aber Barry Gibb war halt der mit dem Bart und der hat damals ein Album zusammen gemacht mit Barbara Streisand und das ist, glaube ich, auch eins der erfolgreichsten und bekanntesten Alben der Welt und auch eines der best klingenden Alben der Welt tatsächlich. Und mhm. als meine Mama das damals kaufte Mitte der 80er, Anfang Mitte der 80er sowas irgendwie, da war halt diese in meinen Augen wunderschöne Frau drauf, mit diesem braun gebrannten, bärtigen Typ, der einfach nur aussah, als wenn er irgendwie in, in, was weiß ich, Kalifornien vom Surfbrett gehopst ist. Und dann ist das auch noch einer der besten Musikproduzenten der Welt. Das muss man ja noch wirklich sagen. Ne? Barry Gibb ist wirklich ein Musikproduzent, der hat ja nicht nur mit Barbara Streis sondern mit den Bee Gees gute Musik gemacht, sondern wenn du die Diskografie von dem liest, da wirst du, wirst du blass, mit wem der alles gearbeitet hat. Hm. Ne? Ein fantastischer Sänger, wirklich ein, ein Irre guter Sänger. Die Bee Gees ja sowieso alle in den Chören immer irre gut gewesen. Ne? Und das war einfach ein Album, was mich damals wirklich richtig abgeholt hat. Und wenn du dich dann mit dem Werk von Barbara Streisand auseinandersetzt, und das, das musst du jetzt nicht großartig mit einer riesen Doku, Wikipedia, sonst was irgendwie machen. Du kannst, dich auch, kannst dir auch einfach Carpool Karaoke angucken mit Barbara Streisand. Und da kriegst du schon so einen Eindruck davon, was diese Frau mit da, war sie bei Carpool Karaoke, war sie glaube ich schon 80 äh, oder kurz vor. Das ist doch mit dem, wie heißt denn der nochmal? James Corbin. Ja. Ja, genau. Ja. Da sitzen die also und, und diese Frau hat eine Ausstrahlung, also eine, eine tiefe Ruhe und was die Vielleicht nicht. Alle wissen ist, dass sie ein irres Lampenfieber hat, dass sie ganz okay. wenig auf Tour gewesen und so, weil die einfach so ein unfassbares Lampenfieber hat und Angst hat. Und dann gibt es aber so einzelne Abende von Barbara Streisand, wo sie so den Weg durch ihr Werk geht, alleine auf der Bühne, natürlich Orchester da und so weiter, mhm. und dann so erzählt, wie es bei ihr angefangen hat. Und das kannst du auch auf DVD und CD kaufen. Und, und da erzählt mit einem Humor, mit einer Feinfühligkeit, mit einer Intensität, dass du einfach nur verliebt zur Seite kippst und denkst, ja, Barbara, erzähl es noch mal. Dann <lacht> singt sie halt auch ein Duett mit ihrem verstorbenen Vater, war das glaube ich, oder sonst was irgendwie. Es ist einfach irre tolle Musik und wie gesagt, als Sängerin ist es für mich persönlich eigentlich so, weil sie noch lebt, die aktuell beste Sängerin auf der Welt. Auf einer Linie für mich persönlich mit, mit Christina Aguilera, zum Beispiel, eine fantastische Sängerin ist. So in der, in der Range irgendwie. Ne? Kurz dahinter Céline Dion, die ich jetzt nicht so vom Turnbread her mag, aber die auch eine fantastische Sängerin Richard ist. Franklin. Äh, Aretha Franklin? Aretha äh, Franklin, anderer Sound, auch okay. sehr gute Sängerin. Ne? Aber, ähm, aber speziell, was, was, was Technik, Präzision, Geschmack, äh, Ausdruck, vor allem Ausdruck angeht, ist Barbara Streisand. Und das würden dir Céline Dion und Christina Aguilera sogar bestätigen. Dass sie die Chefin ist. Also, die würden mir bestätigen, Jonas hat recht. Jonas, die würde nur schreiben <lacht> in ihrem Insta-Post: so halt. Jonas hat recht, ja. Punkt. Oder wie der Engländer ich. sagt, Period. Ja, genau. Also, ich glaube, dem ist, also, es, natürlich gibt es fantastische Sängerinnen und ähm, aus Münster zum Beispiel kommt ja Ute Lemper zum Beispiel. so, echt? Ja. Auch Weltstar, ne? Musical-Weltstar, äh, Münster genau, ist auch regelmäßig in Münster. Äh, hat ja ihren Hauptsitz in New York, glaube ich, irgendwo in den Staaten auf jeden Fall. Oh. Und das wissen ja auch nicht alle Leute. Die hat ja unter anderem zum Beispiel bei dem Ariel-Film von Walt Disney, da hat die die deutschen Parts gesungen von äh, Ariel. Das war, äh, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Unfug erzähle, aber ich meine, dass das Ute, Ute Lemper gewesen ist. Und das ist ja auch so toll das gesungen. ja, auch nicht. Ja, siehst du. <lacht> Ähm, ja, Ute Lemper, also Weltstar mit Herz quasi. Aus Münster, aus, dem, aus, aus, Münster. Der, aus der Stadt Münster, die ja den G7-Gipfel demnächst ausrichten darf. Ist das so? Hm, tatsächlich, ja. Ich habe schon Angst. Hey, Anfang, je, je. Anfang November geht in Münster wahrscheinlich gar nichts mehr. Jetzt wohne ich ja in Wolbeck zum Beispiel. Zum Glück außen. Zum Glück, sagen, ja, Zum ja. Glück außen im Südosten von Was Münster. Das hat ja nicht wenig damit zu tun, ne? Aber die wollen da im Rathaus wohl, wollen die das machen? Oh. Und da also im historischen Rathaus? Im oder? historischen Rathaus, ja, das Gefährlich. Könnte, könnte auf jeden Fall spannend werden. Weil die das nicht wissen, das ist halt mitten, quasi in der Fußgängerzone, also wirklich, also mitten. Mittendrin, da eigentlich Meter. auch keine Autos, also ja. im Münster Tatort fahren da Autos, also die ja. von vom Börne und so weiter, ja. aber normalerweise fahren da nur Busse und Fahrräder. Ja, und das Doofe ist ja. halt wirklich, in jede Richtung, fünf Meter entfernt, sind die ersten Läden sozusagen. Also, das Alles. ist wirklich, das wirklich ist, drumherum. Mehr ne? Innenstadt geht nicht. Also eigentlich musst du da äh, die ganze Fußgängerzone eigentlich dicht machen komplett. Das werden sie wahrscheinlich. Äh, und die oh, ja. sämtlichen Läden schließen. Ja. Weil eine andere Chance hast du eigentlich gar nicht. Ne? Ja, und ich verstehe nicht so richtig, was das soll. Also ich, klar verstehe ich äh, versteh natürlich die, die Wirkung des Friedenssaals, wo der Westfälische ja, so, Frieden in geschlossen wurde, ne? aber trotzdem weiß ich nicht, ob das, ob das unbedingt so sein muss, aber unabhängig davon, heutzutage weiß ich eh nicht, ob man, ob man sich so oft noch persönlich treffen muss. Ich weiß, dass im Gespräch viel passiert, aber auch da... Ich kann es verstehen. Wir ne. machen ja auch lieber Podcasts und sitzen nebeneinander. Das ist richtig. Ja. Ja, es wird Zeit, dass ich mir ein E-Auto kaufe, damit ich äh, mit dem ja. eigenen Solarstrom hier rüberfahren kann. wir machen kann. ja quasi G2-Gipfel auch alle, alle zwei <lacht> Wochen äh, hier in Holmweg. Besser, besser als G weg. <lacht> genau, also von daher, äh, ansonsten wäre das mit den Quarkbällchen ja auch schwer. Ja stimmt, die kann ich ja einfach durch die digitale Leitung auch nicht rüberwerfen. Nee, also ist, äh, da muss Facebook sich noch was ausdenken. <lacht> weil das, früher konnte man anstupsen, jetzt kann man glaube ich winken. Oder so? so ein Quark winken oder was? Ja, vielleicht gibt es da ja irgendwie schon so ein GIF. Was ist eigentlich aus StudiVZ geworden? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee, aber äh, MySpace sind wir jetzt natürlich dran. <lacht> ne? haben wir ja gekauft. Danke für die vielen <lacht> Zuschriften. Also wir kümmern uns da jetzt natürlich drum. Äh, bitte schaut, dass eure Accounts dann auch, ob ihr die noch habt. Ne? Also äh, da werden wir dann nahtlos wieder alles ja, online schalten ja. auf jeden Fall. Rechnung folgt. <lacht> äh, genau. Ähm, klar, dass das jetzt ein Abo-System ist, ist natürlich klar. Uh, und ihr habt ja 14 ähm, Jahre nicht bezahlt, also von daher gibt es genau. da auf jeden Fall für uns schon mal eine Initialzündung auf dem Konto. Richtig. ne Und es äh, wird auch nur noch Musik von Jonas hochgeladen auf um ist Natürlich. <lacht> ne, ähm, StudiVZ, ja, SchülerVZ, StudiVZ, mein ich. VZ, das war ja dann für die, die weder Schüler noch Studenten waren. ja ne? Also hatte sicherlich seine Berechtigung, seine Zeit. Im Zweifel Zeit, hatte man drei Accounts, um überall stattzufinden. Und Facebook. Aber heute gibt es ja äh, TikTok, Tinder und äh, Instagram. Die, Apropos, die drei großen Tee. Apropos, ich habe da äh, vor ein paar Tagen was gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. TikTok ist ja äh, nachweislich, was die Musikbranche weltweit angeht, der, ähm, Ausschlag, die ausschlaggebendste Plattform. Trend zu setzen ja. ]zeit. Ja. Also wenn du, äh, wenn du bei TikTok mit deinem Song erfolgreich wirst, dann hast du kommerziellen Erfolg. Dann wirst du wahrscheinlich auch in den Charts stattfinden und dann, dann bist den Genau, wirst du auch den anderen. Genau. Also letzten ja. Endes ist es ja diese, diese, diese Musik, die dahinterlegt ist, äh, wird ja glaube ich nicht als Stream gezählt oder sowas, weil es ist ja dann immer nur eine gewisse Zeit. Oder ich weiß gar nicht ganz genau, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber eben dann die Weiterführung der Songs. Ähm, ich habe ja äh, zum Beispiel auch für, für zwei ziemlich erfolgreiche TikTok-Leute durfte ich auch schon äh, arbeiten, mhm. also im Mastering-Bereich. Ähm, und da ging es eben dann auch immer darum, dass diese, diese, äh, diese TikTok Snippets dann äh, auch gemastert werden mussten und sowas. Okay. Äh, wie auch immer. Und TikTok ist sich äh, ihrer Rolle natürlich bewusst, oder nicht ihrer Rolle, sondern ihrer Macht ja. natürlich bewusst. Und lässt sich das jetzt bezahlen. Äh, oder was? Und ich habe jetzt gelesen, äh, Quellen, äh, Quelle kann ich nicht ganz genau nennen. Äh, trotzdem habe ich gelesen, dass TikTok plant, einen eigenen Streaming-Dienst äh, ins Leben zu rufen. Weil die sich <lacht> natürlich auch denken. Warum Och. soll denn Spotify das Geld verdienen? Genau. Ne? Also ich meine, wir machen ja nur ein paar Milliarden am Tag wahrscheinlich. Ja. Aber warum soll Spotify die anderen Milliarden machen? Ja, absolut. Ne? Ähm, also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, macht auch einen Sinn. Also würde ich an TikTok-Stelle vermutlich ähnlich äh, denken. Ja. Warum nicht direkt implementieren eben in diese Plattform. Ja, ähm, macht ne, an, an der Stelle so. Zu ne? sagen, ne, wenn dann da der neue TikTok-Trend, da läuft dann irgendeine Mucke im Hintergrund und dann gibt es halt demnächst den Button, jetzt den gesamten Song anhören. Ja, und dann und gehst und aber dann, nur einen Reiter weiter und nehm, genau, nicht eben eine App weiter. Über Instagram genau, ja. äh, von, weiß ich nicht, äh, Explore-Page auf wheels page oder wie ja, auch immer. Ja, ja. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend dann zu sehen, äh, wie sich das in der. Ja, ähm, ich meine, es hat ja zwei Richtung Seiten. Der ne? Also ich glaube, ähm, den, der Vorteil ist, dass. TikTok ja durchaus dafür sorgt, dass die junge Generation alte Musik kennenlernt. Weil wenn irgendein alter Song bei TikTok trendet, dann kriegen die Kids das ja auch mit. Ne? Also man fragt sich ja ganz oft, woher die Kids so eine Musik kennen, irgendwie aus den 70ern, 80ern, 90ern, weil die einfach irgendwann mal zwischendurch ein Trend bei TikTok gewesen ist Richtig. und dann ist plötzlich irgendein Song Nummer eins, der das letzte Mal 1990 Nummer eins gewesen ist, dann kriegt derjenige Künstler einen Anruf, ey Alter, du bist auf Nummer eins. Ich nee. bin, was? <lacht> ja, Alter, du bist doch eins. Äh, wie? Jetzt äh, war ich irgendwie in einem Ach, Film drin hab, oder ich, so? Hab ihr Platten nachgepresst ja, genau, oder was? War ich in einem Film irgendwie <lacht> als Blockbuster oder so, so? Nee, TikTok hier. Was? Naja, das ist so. Also TikTok hat eine unheimliche Macht, was das ja. natürlich angeht. Ne? Ja. Ob das jetzt so, so positiv ist, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich habe noch meinen Zugang noch nicht so ganz so TikTok gefunden, gebe ich mal ganz ehrlich zu. Ich habe keinen TikTok. Äh, ja, also ich habe tatsächlich, oder hatte, ich glaube, ich habe ihn sogar gelöscht wieder in einen Account. Ähm, doch viele Kollegen im ähm, im Musikdienstleistungsbereich also äh, so wie jetzt ich, Studio oder oder sowas, die tatsächlich da auch viel Content Creation machen, also die, die da wirklich äh, Quicktipps oder halt so Sachen machen. Ja. Ähm, vielleicht ja gar nicht so unrelevant äh, für, für dich, äh, dir das mal anzuschauen eben. Ja, ich glaube, ja, glaub der glaub Philip von abmischen werden. Ja. Der macht das auch. Der macht auch so Shorts auch bei YouTube. Macht der Shorts und das ist äh, ja glaube ich genau das gleiche Format sozusagen. Ja klar. Ich meine, guckt YouTube Wie ist jetzt, auch nicht doof. YouTube, ne? Die wollen so zu kopieren. Reels, Shorts, Sachen, ja, ja, alles, nur genau, alles, der Versuch irgendwie TikTok nachzumachen, wo man dann sagt, dann ja, macht genau. doch lieber bei eurem Kern aber haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, aber Geschenk. Ja, ja TikTok, ja klar, wäre eine weitere Ausspielplattform, aber wenn ich mich jetzt auch noch hinsetze und separat auch noch Videos dafür mache, ja nee, ist richtig. Ne? Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, mach sie dafür, dann hast du für Instagram auch noch gleich die Reels, die Reels ja. Ja, ne? und man kann das als Shorts bei YouTube auch noch veröffentlichen. Das heißt, mhm. ein Format, drei Ausspielplattformen, ja. wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, darüber mal nachzudenken, wobei ich mich aber tatsächlich schwer tue, damit meine Videos runter zu dampfen, weil ich, ich habe da oft drüber nachgedacht, ne? weil meine Videos gehen ja durchaus mal 10, 20 Minuten lang, auch wenn ich nur einen Themenbereich anspreche oder nur einen Tipp zeigen will oder nur eine Funktion zeigen möchte, möchte aber trotzdem immer mitgeben, warum das so ist und nicht eben nur das. Also klar könnte ich jetzt zeigen, der Trick funktioniert so, bitte viel Spaß beim Nachmachen. Ne? Aber mhm. ich mag es dann doch lieber, das Warum zu erklären, um dann auch zu erzählen, warum man das eigentlich machen sollte und in welchen Fällen man das einsetzt und wo das sinnvoll ist und wo das nicht sinnvoll ist und zack bist du bei fünf Minuten. Dafür sind einfach diese Shorts-Formate nix. Ne? Wir haben uns ja schon äh, ein paar darüber unterhalten, so, also jetzt nicht im Podcast, sondern privat. Ja. Es ist halt so ähm, letzten Endes, du kannst in einer Minute, kannst du schon eine ganze Menge erzählen. Ne? Ja. Also äh, ich sag jetzt mal. Was weiß ich, als Beispiel, was, ein paar Videos habe ich da auch gemacht auf dem Kanal, irgendwie hier mit dem TDR Nova hier mit, ja. mit Bass und, ja, äh, ja, ja. und Höhen. Das kannst du natürlich in einer Minute schon zeigen. Ne, äh, muss halt ein paar hektische Schnitte setzen, sage ich jetzt mal, da zeigen, ja, zack, ja, so und so ja, passiert ja, das. Ja. Derjenige, der das auf TikTok oder als instagram hier schaut, der sitzt jetzt auch nicht im Studio. Also klar, der sitzt vielleicht mit seinem Handy im Studio, <lacht> aber der Meins? hat jetzt nicht die Abhöre, der hat vielleicht, wenn überhaupt, Airpods ja, drin ja, oder, oder irgendwie zu, ja, Kopfhörer. Ja. Das heißt, da ist jetzt der, der äh, auditive Vergleich zu hören in dem Video, nicht ganz so relevant wie jetzt natürlich, oder eigentlich fast gar nicht relevant, sondern da geht's mehr darum, Zul. guck mal, das gibt es, das ja. ist eine Technik, ja. das ist ein Trick, das ist ja. was auch immer, eine ja. Idee, Macht es mal so und so. Ähm, das ist halt einfach der große Unterschied. Ähm, dazu, weil in einer Minute kannst du schon echt eine ganze Menge erklären. Ja, vielleicht tue ich mich auch deswegen so schwer, weil das alles Formate für den Handyscreen sind. Ja. Ne? Und das ist, ich sehe das beim Philipp dann auch, dass das schon echt schwierig ist, da den, den Zoom immer an die richtige Stelle zu fassen. Das ist viel Editierarbeit, das wirklich hinzukriegen. Ne? Möchtest du einmal kurz trinken, mein Freund? Oh, ich ja. ich habe hier Husten. Ja, vielleicht sollten wir das äh, den Schnaps mal durch Wasser ersetzen. Umgekehrt. Ach so. <lacht> ähm. <lacht> Ahem, können wir auch schneiden. <lacht> ich schneide hier nichts. Hier wird nix. Ich habe zwar neulich in einem Video gezeigt, wie man schneidet, ja. aber ausschließlich für Audio. Ja, also kannst du den Huster herausschneiden ja rausschneiden, wenn ein Bild kannst du drin lassen. Ich mache einfach einen Piepton drüber. Genau. Ich mache nochmal eine Wiederholung und dann mache ich den Piepton drüber. Also einfach in der Naja, aber das mit dem kleinen Bildschirm ist halt schon eine Sache, die mich auch irgendwie abturnt. Irgendwie zu sagen, dass ich extrem viel Schneidearbeit habe, Zoom-Arbeit ja, und, so und so solche Handys ja, so groß sind die Handys aber auch nicht, dass du die kleine Schrift vom TDR Nova da jetzt so groß zoomen und hast sie nicht ja, gesehen. Du nicht mehr. Mit, ne, ich vielleicht nicht mehr. Ich, brauche, ich habe, muss ja im ganzen Haus strategisch Brillen verteilen, <lacht> weil ich mich ja nach wie vor weigere, eine Gleitsichtbrille zu kaufen. Und Ach Gottchen, ich lasse mir doch nicht vor 20 Jahren die Augen lasern, damit ich heute eine Gleitsichtbrille trage. Das kommt mir nicht ins Haus. Ich bin ja schon fast so weit. Mittlerweile hat, hat mich Frau mich schon fast so weit, ja. dass ich tatsächlich permanent Brille trage. Ich mag es aber zwischendurch einfach mal eine Brille abzusetzen, weil ich ja nach wie vor da hinten gut gucken kann. Das ist halt einfach so. Ne? Ich kann ja sogar, ja. Ich kann ja sogar vorlesen, ja bis, dass da oben bis, Storia steht auf der ja bis Kiste. Kannst zum Ende des Aufnahmeraums sogar gucken und von Zurück. Hier aus. Ja. ja, und zurück. Wenn dann Spiegel wäre, könnte ich sogar zurückgucken. Ja. Lustige Geschichte. Ich habe zu Hause so eine, so eine Lupe die ich fürs Löten habe. Wenn ich kleine Sachen löte, dann mhm. habe ich so eine große Lupe, da ist auch ein Licht eingebaut und dann kann ich da einen Strom anschließen, dann drücke ich auf Klick, dann geht das Licht an und durch die Lupe kann ich dann diese kleinen Dinger vergrößert sehen. Habe so also meine Brille auf, gucke da so durch, und kriege irgendwie den Punkt nicht so richtig hin, wo es scharf ist. Und hab da schon oft durchgeguckt und mich immer darüber geärgert. mehr? Also. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall irre geärgert, dass ich immer so Schwierigkeiten habe, durch diese Lupe durchzugucken und dann nehme ich so die, die Brille kurz, schiebe ich so kurz auf die, auf die Stirn, mach so die Augen so, wisch mir einmal durch die Augen, guck so ohne Brille durch die, durch die Lupe, alles scharf. Hä? <lacht> Ja, der Dau sitzt immer vor dem vor dem Gerät, also in dem Fall der dümmste anzunehmende User, der der Dau. Also, weiß ich jetzt, dass ich wenn ich durch die Lupe gucke, dass ich die Brille da nicht brauche, sondern sie hochschieben muss. Und jetzt kann ich wieder in Ruhe kleine Dinge löten. Jetzt musst du dir das halt auch merken. Nicht, dass du beim nächsten Mal wieder vor derselben Problematik, äh, vor der, Entschuldigung, gleichen Problematik. Ja, noch schlimmer ist, wenn ich gar nicht merke, dass ich die Brille aufhabe, mich irgendwo hinsetze, eine Brille aufsetze und denke, wow, was ist das denn? Habe ich zwei Brillen auf. Ja, oder wenn du deine Brille suchst und drauf den Kopf hast. Das ist ja so der, der Klassiker, ne? Wo <lacht> habe ich meine Brille Boah, ich Indian, ich nee. in den Die Brille da ja Erika! Musst du das mal hinsetzen, Knirsch? Ah, da war sie. Ja. <lacht> ja. Ne, es gibt so ein so paar Sachen, die, die sind bei uns strategisch im Haus verteilt, ich mag es auch gerne eine Taschenlampe in der Nähe zu haben, also irgendwo unten einen Zollstock auch, also einen Meterstab, weil ich weiß nicht, das sind so Sachen, die ich, die ich regelmäßig brauche, Taschenlampe und Zollstock brauche ich Ist regelmäßig. Ich tatsächlich keine Taschenlampe? ja bei ein Handy wurde Taschenlampe dran ja stimmt heutzutage hat man das in ich habe aber noch die alten Mac Lights weil wenn wir früher auf Tour gewesen sind also wenn ich als Tourbegleiter unterwegs gewesen bin dann hast du dem Künstler hast du dann den Weg zur Bühne geleuchtet das auf dem Weg hin zur Bühne meistens noch relativ überflüssig ist, weil die Treppen beleuchtet sind. Es ist ja Backstage ist ja alles dunkel. Mhm. Nur auf der Bühne ist hell, Intro läuft und Künstler muss dann auf die Bühne. Aber die Stufen sind natürlich mit einem weißen Klebeband abgeklebt, dass du weißt, wo die, wo die Treppe halt ist. Ne? Also wie gesagt, rauf auf die Bühne kein Problem. Kommt der Künstler aber von der Bühne runter, hat er ja gerade eine Stunde ins Licht geguckt. Dann ja. sieht der die dunkle Treppe nicht. Also musst du richtig eine Maglite da haben, dass du dem die Treppe zeigen kannst, weil sonst ballert der dir da stumpf die Treppe runter und nicht, weil der das so wollte, sondern weil du einfach so blöd warst, ihm die, die Treppe hell genug zu machen. Ne? Und deswegen gibt es halt immer eine Maglite in der in Griffweite. Und äh, das ist irgendwie so gelernt, dass ich, dass ich lieber mit einer echten Taschenlampe Licht mache. Und ich habe dann, äh, als meine Frau sich dann den Van gekauft hat, den Camper Van, also die hat sich nur diesen Van gekauft, den dann ausgebaut zum Camper Van. Als sie sich den dann gekauft hat, habe ich ihr zu Weihnachten richtig dicke Maglite geschenkt und zwar so eine, so eine Dreier oder Vierer heißen die dann. Das sind ja die dicken Batterien, die da, da reinkommen, mhm. so für den Fall. Die hat also so einen dicken Knopf, Kopf auch vorne dran mit LED, die sie sich dann so auf die Schulter auf die legen Alter. kann. Ja, ja. Wie so eine Bazooka. <lacht> ja, das ist gar nicht so doof, weil ich, die Idee war natürlich genau die, wie, wie die bei den Security Leuten auch ist. Wenn dir einer blöd kommt, vor allem ja, ja. als Frau, ne, dann kannst du DONG! reicht schon mal. Reicht dann halt im Prinzip schon aus, um zumindest einmal einen auf die Finger zu geben, wenn er dir blöd kommt oder sonst was irgendwie. Nicht, dass ich jetzt hier zur Gewalt aufrufen will, aber speziell, wenn du als Frau alleine unterwegs bist, abends, dann bist du ja meistens abends unterwegs, mit der, wenn du die MacLeite rausholst, irgendwie, dann hast du sie zumindest schon mal da, kannst leuchten, ob da einer ist und im Zweifel auch mal durchziehen, wenn dir einer Blöde kommt, äh, ob das dann permanent gut geht, keine Ahnung, weil meine Frau hat auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht, hat einige Sachen gelernt, vielleicht ist das ganz sinnvoll und ähm, habe ich neulich auch noch gedacht, dass vielleicht auch ganz schlau wäre, das an Schulen mal anzubieten, so Selbstverteidigungskurse für für Kids irgendwie, also jetzt nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs, naja, auch für Jung, dass klar. die auf jeden Fall mal so, so drei, vier Grundtechniken einfach kennen mit dem man sich zur Wehr setzen kann. Meine Frau hat das damals gemacht, in Vorbereitung für einen Trip, da ist sie nach Sri Lanka gereist. Ja, okay, das macht glaube ich noch mehr Sinn. Sri Lanka Sinn oder war das Curaçao? Ich glaube Curaçao oder Sri Lanka, eins von beiden auf jeden Fall. Und da hatte sie dann vorher diesen, diesen Selbstverteidigungskurs mhm. gemacht, um einfach so auf die auf ein paar Individualitäten, äh, Eventualitäten vorbereitet zu sein, zumindest mal zu wissen, dass man nicht komplett hilflos ist, wenn dir einer den Hals zu drückt, dich an die Wand drückt oder dich von hinten greift oder sonst was. Irgendwie, dass du dann so ein paar ja. Techniken hast. Und es geht ja auch gar nicht darum, die anzuwenden, sondern äh, oder Wissen ist ja die eine Geschichte, aber du lernst die ja auch anzuwenden. Ne? Das heißt, und es bringt dir Sicherheit. Und es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit und so weiter. Von genau. daher ist das, wäre das vielleicht das in ist, Schule. Das ganz ist ganz wie so in ganz vielen anderen Bereichen auch, ne? ja. egal was, wenn du weißt, im Zweifel könnte ich oder hätte, genau, ja. weiß ich nicht, den Knopf, den ich drücken kann, wenn irgendwas passiert, was auch immer. Ne? Ja, genau. Das sind ja einfach alles Dinge, die dich dann mit einem anderen Gefühl durchs Leben, durch die Situation, durch den Abend, wie auch immer, geleiten. Genau. Als wenn du einfach genau weißt, wenn was ist, kann ich nichts machen oder genau. ne? hab eine Chance weniger, wie auch immer. Ja, oder du machst im Zweifel sogar das Falsche. Ne? Also das kann ja sein, wenn dich einer irgendwie festhält, da gibt es ja verschiedene Techniken, die du dann da lernst, mit denen du dich dann befreien kannst. Mhm. Und wenn du da das Falsche machst, dann, dann lauchst du dich nur selber aus, ja, ja, kommst aber zu keinem Ergebnis. Ja, ja. Ne? Und ähm, das, Also die Techniken, die sie mir da verraten hat, das war schon ganz, ganz interessant äh, zu wissen, dass man, dass man das auch anwenden kann. Also für den Fall, dass mich mal einer an die Wand drückt, weiß ich auch, was ich zu tun habe und für alle anderen da draußen macht einfach einen Selbstverteidigungskurs, es macht auf jeden Fall Sinn, das einmal durchgespielt zu haben, genau wie ein, ein äh Erste-Hilfe-Kurs Erste auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Ne? ja Und nicht nur mit 18-mal Führerschein, sondern vielleicht auch mal. Ja, ich musste ja neulich <lacht> noch mal Absoluter. wieder einen machen, also neulich ist auch jetzt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, dass ich noch mal einen gemacht habe, aber war mein, ne? war mein Führerschein auch schon mal, aber für, den, für den, fürs Tauchen musste ich das noch mal machen. Ach so, mhm. Muss man denn äh, für, für einen ganz normalen PKW-Führerschein nie wieder einen Erste-Hilfe-Kurs äh, Nee, es wird angeboten, das aufzufrischen. Aber das ist macht es ist auch keine Sinn. Pflicht, ne? Ne, ist keine Pflicht tatsächlich. Wäre eigentlich sinnvoll, dass das macht. Ich musste das fürs Tauchen machen, weil ich meinen äh, 10 Mas 2 stern gemacht habe und da muss ich unter anderem auch retten und äh, da gehört halt auch der erste hilfe zu dazu. Und, retten und bergen von Fetten und Zwergen. Ja, so ungefähr. Also stell dir vor, äh, also eine Aufgabe war, stell dir vor, ein Taucher ist verunglückt und liegt auf 10 Meter und ich bin oben auf dem Board und habe aber keine Flasche. Das heißt, ich musste ohne Flasche, nur mit ABC-Ausrüstung, ABC ist Schnorchel, Maske und äh, Flosse, ich hörte ich jetzt, schon mal von so einer Thematik. Du <lacht> musst dich runter und den jetzt aus 10 Meter hochholen. Du darfst ja. den aber nicht hochschießen. Das heißt, du hältst also Luft an, tauchst auf den zu und darfst den dann aber nicht nach oben schießen, weil wer weiß, wie lange der unter Wasser liegt. Das heißt, ja. du musst den langsam nach oben holen. Und ähm, das war schon, war schon eine Aufgabe, auf jeden Fall, das hinzukriegen. Ich tauche auf den Mann zu, habe die Luft angehalten, merke, wie mir die Luft langsam knapp wird. Und dann fängst du so langsam mit dem Zwergfeld an zu pumpen irgendwie, weil du Fohlen kannst ja nicht, bist unter Wasser. Und dann habe ich kurz gedacht, aber ich muss abbrechen. Und dann ist mir im selben Moment der Gedanke durch den Kopf geschossen, ja, wenn du jetzt abbrichst, dann muss du den Scheiß ja nochmal machen. Zieh lieber durch, weil was soll passieren? Ne? Und wird der ja beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht einfacher. <lacht> ganz im Gegenteil. Ne? Und dann äh, war es aber so, dass der, der Money hieß der, der da unten lag. Er hat sich natürlich so so gestellt, ne? aber den habe ich dann hochgebracht. Mani war so 90 Kilo Klotz auf auf 1,95 Meter, also schon Brocken. Und jetzt musste ich, zarte, zartes Persönchen, musste den jetzt noch an Bord wuppen. Weil das gehört auch zum Retten dazu, dass du den auch an Bord, an Bord kriegst, selbst so eine Technik wie du den rauskriegst. Aber klar, im Wasser wiegt der jetzt nichts, irgendwie nur ein Siebtel. Aber wenn du den dann rausholen musst mit seinen 90 Kilo. Ich war nicht nur fix und fertig, als ich den an Bord hatte. Ich hatte mir auch so derart den Rücken verknackst. Ist natürlich ein kleiner Preis, wenn du einen gerettet hast von da unten. Ich ja. sagen, Aber ich auf der anderen Seite weiß ich noch ganz genau, lieber Manni, du wirst das hier nicht sehen, weil du in Australien mittlerweile lebst. Aber äh, ich verdanke dir. Schön, dir in in Australien gibt es ja auch kein YouTube. <lacht> ich weiß es nicht. Falls du das hier sehen solltest, lieber Manni, schreib mir mal. Wir haben lange nicht mehr gesehen. So, aber das, äh, das da, in dem Zusammenhang musste ich dann auch meinen letzten äh, Erste-Hilfe-Kurs machen, tatsächlich. Ja. Und das war dann nochmal so eine Auffrischung, wo ich gedacht habe, ah, das, das ist eigentlich so, nie verkehrt. Ne? Ja, ja, ganz genau. Zumindest mal so stabile Seitenlage, äh, äh, ne? zumindest mal eine grundsätzliche Stabil. Beatmung oder überhaupt erstmal, wie verhalte ich mich denn, wenn ich eine Person finde. Ne? Also ja. das reicht ja eigentlich schon fast, wenn man da erstmal weiß, äh, welche Reihenfolge sollte ich da so ungefähr einhalten? Ja, und cool ne? bleiben vor allem. Ne? Also das naja. hilft, ja, hilft ja auch, dass man in solchen Situationen einnehmen kann. Bevor cool man bleibt. dann daneben liegt, ist das äh, immer sinnvoll. Ne? Ja, nicht auszudenken. Will man ja nicht, ne? Naja, naja von sein. daher, also das zum Thema Erste-Hilfe, Kurs, Kurs, ansonsten äh, ja, das macht schon Sinn. Ja. Worüber sprechen wir noch? Ich habe meine Bässe umgehängt. Warum? Ähm, tatsächlich. Weil, wenn du meine Videos mal angeguckt hast, die Seitenansicht, wenn ich vor dem Rechner sitze, da hast du immer meinen Rickenbacker Backer links neben mir gesehen. Ja. Und ich wollte da aber meinen Diffusor hinhaben. Den habe ich jetzt ein Stück nach vorne geholt, habe den da hingemacht. Hast du den auch der, von Markus oder? Nee, der, den habe ich von dieser berühmten tschechischen Firma, die mir damals auch die, ne polnisch, die mir damals auch die Bassfallen gebaut hat, die Runden irgendwie. Das war so ein, okay. ja. Die, waren, die war halt zu so weit weg, hinten irgendwie. Und ich habe gedacht, jetzt musst du doch irgendwann mal was machen. Irgendwie hol die mal nach vorne irgendwie und hab dann meinen Bass umgedübelt, der hängt jetzt ein bisschen weiter hinten und jetzt ist der Diffusor auch auf der richtigen Seite. jetzt ist äh hey, Im ersten Moment besser umgehangen, war ich natürlich jetzt gerade bei irgendwie Subwoofer oder so. Aber ich habe meine Subwoofer umgebaut, alle äh, 24 Stück, die ich äh, habe, meine genau, ich hab nur einen. In deinem äh, Doppelt-Dolby-Atmos. Also auch von unten, <lacht> du hast keinen Boden drin, sondern hast auch von unten noch Atmos, damit dann auch alles äh, perfekt ist. Nee, ja, nee. Äh, Okay, habe ich, hab ich verstanden. Ja, äh, aber was die Leute ja jetzt auch gesehen haben, vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, weil ich habe ja jetzt das Video veröffentlicht, in dem ich das Volt 476P Audio Interface vorstellen durfte, als Deutschland äh, exklusiv. Da war ich dabei. Und du, also hast, du hast ja getrommelt, wie die Leute auch übrigens gesehen haben im Video. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch auf jeden Fall das Volt 476P Video an, was ich rausgebracht habe. Und da haben wir ja hier getrommelt. Das war hier. Und die Aufnahme war ganz fein geworden, muss man wirklich sagen. Also Da hat, ein, da hat er einen feinen Strahl auf die Trommel gehustet. Also ja. ich sag mal so, äh, hab ich, ja ich habe mich ja direkt bei der Aufnahme schon entschuldigt. <lacht> Wofür? Naja, äh, also ich habe das ja früher hauptberuflich gemacht, ja. Schlagzeug gespielt und ähm, da habe ich ja tatsächlich irgendwie so, weiß ich nicht, zwei, vier, sechs Stunden am Tag, äh, jetzt mal unabhängig von, von der Arbeit, geübt. Naja, also und das ist natürlich dann eine ganz andere Sache. Sie haben ja noch gesagt, es fühlt sich halt einfach nicht so rund an, wenn du selber dran sitzt. Ja. Äh, äh, oder wenn du dann so jetzt mal, so ab und zu ist jetzt ja nicht so, dass ich gar nicht spielen würde, ja. aber halt nicht jeden Tag und irgendwie nicht immer äh, konstant auf irgendeinem Level. Und wenn ich dann halt andere Leute sehe, die ich auch sehr, sehr, ähm, was heißt bewundere, also die ich sehr, sehr respektiere, so ähm, mittlerweile ein paar, paar coole Dudes irgendwie so auf Instagram unterwegs äh, als Drummer, mhm. ne, zum Beispiel Jojo Vogt. Ist da ein Kollege, äh, ein ein Drummer, der auch schon auf Produktion getrommelt hat, äh, die ich dann nachher auch gemastert habe und so und der ist halt wirklich einfach nur Trommler und der macht sich halt Gedanken, der hat eigenes Studio, macht sich Gedanken über Sound und äh, richtig krass irgendwie, ne der hat dann auch 27. Jahrs zur Auswahl, wo er drüber oh. nachdenkt oder keine <lacht> okay. Ahnung wie viele. Äh, ne? man weiß aber, was er tut. Ja, der weiß halt voll, was er tut. Ja, ja, ne? ja. Und äh, das ist dann halt eine ganz andere Nummer, als wenn man äh, nach so einer Zeit sich dann einfach mal wieder hinhockt. Ja. Ähm, man, die Nummer war jetzt ja nicht mega kompliziert. Ja, Aber, um aber du musst ja trotzdem offen, also, ne? Ja. So. Ja, und ich wollte ja ein bisschen Swing auch im Spiel haben, was du da auch schön reingebracht hast. Und das hast du also davon ab, dass das um Längen besser war, was ich jemals aufs Band gekriegt hätte. Und nicht wegen der Aufnahmequalität, sondern einfach wegen der Spielqualität. Aber in dem Zusammenhang, erinnerst du dich noch an unsere letzte Mixkritik, die wir mit den, mit über diesen österreichischen Song gemacht haben, vom Helmut, den Song? Im Premium-Bereich haben wir doch diese Mixkritik gemacht. Dieser österreichische Song. Da, ja, hat, da ja. hatten wir über die Drums gesprochen und ich hatte dem Helmut empfohlen, dass er sich einen echten Drummer Echt suchen Drums, soll. Ja, genau. Genau. Helmut ist Drummer. Uh. Und Helm, also die, war ja sauber gespielt. Wir haben uns ja eher über den Sound der Drums ja. äh, da ausgelassen und vermutet, dass das ein Drum-Plugin ist, was jetzt irgendwelche Loops da spielt. Nein, Helmut hat das selber getrommelt. Auf dem E-Drum. E E-Drumset, e ganz genau. Good. Und ich habe dann Helmut aber trotzdem nochmal geschrieben, habe ich, äh, hab ich dann auch dafür entschuldigt und hab, äh, hab ihm dann aber auch noch mal gesagt, dass ich ihn trotzdem sehr gerne auf einem echten Set hören möchte. Ja, oder auf einem besseren E-Set, weil vermutlich das ist ja auch die Krux an der Sache. Wenn ja. du äh, Bei dem E-Drum-Set, wenn man sich jetzt ein E-Drum-Set kauft, ja. sag ich mal so, kannst ja. du mich tot 400 Euro ausgeben, ne? Hausmarke, äh, äh, Thomas Music Store, irgendwas. Weil ja. Ja. du kaufst ja halt das Roland irgendwas oder D-Drum oder die was immer. Ja, genau, ne? ja. So und äh, da gibt es ja Denken ja immer, ja, was ist der Unterschied? Das ist ja letztendlich wie bei einem akustischen Set auch. Ja, der Sound, klar. Du hast ja deinen Drum-Computer, ja, ja. der ist ja, wenn du jetzt mit einem E-Drum Set eine Aufnahme machst, mhm. völlig unerheblich. Der Drumcomputer? Ja, also klar, also du kannst die, natürlich die aus dem Drumcomputer auch Audiospuren aufnehmen. Ja, ja, ja. Oder du nimmst aus, äh, aus dem Drumcomputer das Minisignal. Ja. Und. Äh, also wird das übrigens in vielen Studios mittlerweile selbst im, im Metal-Rock-Bereich auch gemacht. Dass sie die einfach das MIDI aufnehmen. Ganz und dann genau. Da wird einfach das MIDI-Signal und dann hast du ja mittlerweile sowas von geniales äh, Sound-Libraries. Ja, äh, absolut. Ja. Ne, ähm, so wo es ja wo es ja wo die Sounds ja nicht schlecht sind, sondern wo die Umsetzung dieser Sounds mit der Maus oder so halt das Problem selbst ja, um das ja. authentisch klingen zu lassen. Ja, ja. Das hast du ja jemand, der wirklich mit der Dynamik spielt. Ja, ja. Aber jetzt kommt der nächste Faktor halt ins Spiel. Klar, Soundmodul, äh, hast du nicht gesehen? Spielgefühl mhm. ist natürlich auch. Ja. Ich bin ja, ne, wie gesagt, Drummer, ich habe auch schon mal an so einem 400-Euro-Ding gesessen. Ja. Da denkst du ja wirklich, du klopfst irgendwie. Auf Holz. Ja, ja, ja. Wenn das denn überhaupt Holz ist. Pressspan äh, <lacht> <das> <lacht> äh, vom großen äh, IKEA-schwedischen ja. äh, äh, Hackbällchenhersteller. <lacht> äh, das fühlt sich halt einfach nicht wie ein Schlagzeugspieler, dann spielst du anders. Ja. Ne? ja. Und dann gibt es ja diese Mesh-Heads, diese also, mhm, ne, das genau, ist ja dann die so, diese. So ein Netz genau, haben, ganz, ganz, ganz äh, ganz gespanntes, äh gespanntes, Netz, ja. gespanntes Netz. Das fühlt sich ja dann wirklich an wie Schlagzeugspiel, ne? Ja, ich habe so ein Mesh-Head auch mal aufgezogen auf eine Snare und hab dann einen Trigger drauf gebaut, ja, weil genau. ich das haben wollte. das irgendwie. geht schon klar. Ja, das ging schon. Ich wollte die eigentlich ja. die üben haben, ne? Weil ja. ich, ich wollte leise üben. Und hab dann einfach so ein mesh drauf draufgezogen und wollte dann meine Paradils da üben, weil ich gedacht habe, dass wenn ich das abends um 10 mache, dann brauche ich das hier nicht. Also selbst selbst das E-Dram-Set war da irre laut. Ja, das ne? stimmt. Das klack, das klack, klack, klack, klack, klack, schön. klack, klack, klack, ja. klack ne? Und auch das Übungspad. Und dann habe ich mir halt irgendeine All-Snare genommen. Die habe ich irgendwie für einen Zehner auf dem Flohmarkt gekauft und habe dann klack, ein mesh klack, draufgezogen und das dann schön stramm gemacht. Und dann hast du wirklich auch. Stick Response, dass du, dass du wirklich auch damit spielen kannst, dass du auch wirklich das Gefühl kriegst, wie das auf einem echten Fell sein Hört könnte. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist ja dann, wie gut ist die Übersetzung dieser Pads? Der Dynamikstufen. Der Frage Dynamikstufen. Ja. Oder ja. wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, das ist ja dann auch eine Preislassenfrage, ist das Becken an oder aus? Also hau ich drauf und es ja. klingt? Ja. Oder ist es wichtig, wie hau ich wo beim Becken Genau, es drauf. hat ja noch Zonen, so wie die einzelnen Trommeln so. tatsächlich auch Zonen genau. haben. Weil wenn du bei einer Snare in der Mitte drauf haust, klingt das ja auch anders, als wenn du zwei Zentimeter daneben haust und so weiter. Das hatten wir ja bei der Aufnahme auch, wo ich einmal abgebrochen habe und gesagt habe, nee, ja. jetzt habe ich hier dreimal bei dem <lacht> so Frank, äh, bei diesem 16. Beat <lacht> dreimal die Snare irgendwie nicht in die Mitte getroffen. Ja. Da ist man natürlich dann auch, da habe ich auch noch gesagt, das mm. ist dann halt auch so eine und Übungssache. Mehr, ja, genau. ähm, aber das sind ja so die drei Parameter. Und lassen wir mal das Sound-Ding außen vor jetzt für so eine Aufnahme. Also wenn du wirklich nur Aufnahmen machst und sagst, ich habe eine richtig gute Library oder mehrere, wie auch immer, ja. dann ist das ja nicht relevant. Aber du brauchst halt etwas, wo du dich drauf wohlfühlst, worauf du spielen kannst. Und ja. du brauchst halt dann irgendwie eine gute Übersetzung für die Geschichte. Und wenn, wenn das wirklich, wenn der Helmut gesagt hat, wenn er wirklich Trommler ist und er spielt auf einem e set glaube ich eher, dass es da tatsächlich an der Limitierung der Hardware. Ich glaube auch. Ich hatte mich nämlich, während wir die Mixkritik gemacht haben, auch schon gewundert, dass es eigentlich relativ trommelistisch getrommelt war. Also da war ja unter anderem dieser dieser dieser gut gefallen. Ja, ja. dieser dieser motown film war ja ne. ja gut, aber als Loop, äh, ne? Ja, aber ja. wenn du kein Trommler bist, dann hast du den nicht im Auge. Ja. Das ist jetzt nicht ein typischer Film, mit dem du reingehst. Wenn du aber Trommler bist, dann kannst du den, dann ziehst du den, spielst du den einfach. ne? Mhm. Und da war ich schon drüber gestolpert, dass ich gedacht habe, das ist, das, das klingt schon irgendwie nach Trommler, aber die Sounds sind einfach nicht so ganz cool. Und wie gesagt, Helmut hat gesagt, er hat das selber getrommelt und hat dann darauf hingewiesen, ähm, naja, gut. Gut, er äh, ja kann aus, sich ne? ja auch mal, äh, ne? Ja, die Sounds haben uns ja trotzdem irregeführt. Wir haben ja das Spiel auch selbst gar nicht kritisiert, sondern die Sounds halt vom Schlagzeug tatsächlich uns eher gewünscht, dass es auf einem echten Set gewesen wäre. Okay. Und vielleicht habe ich ihn ja angeschubst, dass das äh, beim nächsten Song, den wir von ihm zu hören bekommen, dass es dann tatsächlich da. Aber gut, selbst der echten Aufwand, Raum den wir, der war ja minimal, eigentlich den wir äh, in dem Video oder für die Aufnahme betrieben ja, wir sind ja in haben. diesem Raum gewesen. Wir haben ein base mikrofon gehabt. Das war eine Grenzfläche, einfach Grenzfläche, reingeschmissen. Genau. Wir haben das äh, SM-57 an der Snare gehabt. Ganz genau. Von oben, relativ auf die Mitte vom Fell, weil du wolltest halt einen sehr attackigen Sound genau. haben. Genau. Und wir haben zwei Overheads gehabt, die Universal Audio SP2, äh, SP-1. 2 sp Genau, äh, die, als äh, XY haben wir die auf die Mitte äh, des Sets gerichtet. Ja. Selbst der Aufwand, also das das war ja wirklich wenig Aufwand, aber trotzdem ist es ja ein Aufwand. Ja. Und wir sind ja hier in einem Raum, äh, den der Markus ja auch, das ist ja kein Geheimnis. Markus das Bertram, Video, von, von markus von ne? Das ist ja kein Geheimnis. Wir ja. sitzen jetzt hier nicht in einem 80 Quadratmeter Aufnahmesaal, Nein. sondern das ist ein kleines Räumchen hier. Ja. Ne? Ich ne? Wahrscheinlich der größte Aufnahmeraum eines Mastering-Studios, <lacht> ähm, genau, weil es eigentlich natürlich sehr häufig genutzt wird. Du kannst du auch ein Atmos-Studio reinbauen. Könnte ich theoretisch auch, ähm, <lacht> nee, aber ähm, von daher ist das jetzt ja auch hier kein, kein megamäßiger Raum irgendwie. Ja. Äh, aber er ist trotzdem halt vom von Markus Bertram halt doch sehr, sehr krass, gerade mit diesen Dingern, die ihr bei YouTube im Hintergrund sehen könnt. Was äh, sind das denn für Dinge? Ich klopf mal davor. Äh, boah, ich, ganz genau äh, wie die genau heißen. Ist die auf sind jeden Fall schwingend voll, aufgehängt hier. Genau, die sind von MB Akustik, äh, ja. auch selber hergestellt. Ja. Ähm, ich habe immer einen falschen Namen. Ich denke immer an Hi-Z, aber Hi-Z ist, so, ist ja der, der Hochimpedanz-Eingang. Äh, äh, ja, ja. äh, aber es fühlt sich an wie... wie, äh, wie Irgendwas mit, Stoffen, mit HR. Das die heißen das ist irgendwas auf jeden Fall Schaumstoff mit Schaumstoff und dann ist hier oben drauf diese Reflexions-, diese, diese Lochmatrix, die das. Da sind einfach Löcher drin. Ja, genau. Ja. Also ja. kann man ganz stumpf sagen, mhm. glaube ich. Äh, wer das genau wissen will, müsst ihr mal googeln. MB-Akustik, irgendwas mit HR500 oder so heißen die, glaube ich. Und die haben den Vorteil, dass sie eben durch diese Konstruktionsart und Weise, jetzt fragt bitte nicht nach, da müsst ihr den Markus Bertram schreiben, wer da physikalisch dahinter steckt, äh, dämpfen die eben deutlich weniger in den Höhen ja. Ja, als jetzt klassische. Ähm, Breitbandabsorber. Aber das kann man auch relativ le leicht erklären eigentlich, weil wenn ich dagegen klopfe, dann ist das hier eine relativ harte Oberfläche. Dahinter ist Basotec, würde ich sagen. Ne? Wahrscheinlich, aber ich, Das ja. ist eine relativ harte Oberfläche. Das heißt, hier durch die Löcher wird natürlich jede Menge Schall, vor allem langwelliger Schall. Das sind ja hier 12 cm, würde ich sagen. Ich hab jetzt kein, 15, glaube ich. Ich habe ja. jetzt meinen, Zentim-, meinen Meterstab nicht so. dabei, den bräuchte ich jetzt hier. Also 15 cm dämpft ja schon wirklich auch tief runter. Und dann hast du aber trotzdem diese gelochte reflektierende Oberfläche diese harte Oberfläche die mhm. bestimmt einen gewissen Anteil an hohen Frequenzen auch wieder zurückwirft ja, eher wie dem so ein Diffusor wirkt. Genau, genau und dann dem Raum wahrscheinlich seine Lebendigkeit erhält Richtig. also von daher ein sehr sehr schlaues Ding dann schön mit Stoff überzogen also von daher ja und davon hängen ja hier Super. ein paar drin ja wie haben ähm, wir haben hier zwei vier sechs sieben acht sind davon ne eine Stellwand oben die Decke ist auch noch bekleidet ein bisschen also ja genau also das ist schon wirklich für die Größe des Raums ist ja immer noch sehr sehr sehr, sehr lebendig, das heißt auch gerade ja. äh, für, für Bläser oder generell für akustische Instrumente. Und Die du hast nahezu halt so keine parallelen gut. Wände hier, also das fällt ganz mir auch genau. auf. Ne? Also klar, Decke und, und Boden sind natürlich parallel, aber ansonsten ist der Raum auch nicht direkt quadratisch, ganz im Gegenteil. Nee, nee, nee genau. das, das, hilft das ist natürlich. schon super. Das heißt, was ja hier fast gar nicht stattfindet, ist irgendwie Bassabsorption. Ja. Ne? Also ja, wir haben hier... 15 cm ist ja schon, also ist jetzt nicht in den Ecken, wo der Bass stattfindet, aber 15 cm. aber unter, unter 200 Hertz ist da aber nicht viel, ja, äh, was, da, was ja, da gedämpft wird. Da aber durch die, durch die Geometrie haben wir eben das Problem mit Raummoden fast nicht oder deutlichst weniger. Mhm. Ne? Ähm, hast ja auch gemerkt, auch bei der Drumaufnahme, wir hatten ja überhaupt keine Probleme mit der Bassdrum. Und das nee. war eine äh, 22x18 äh, bass sum also die Und die schon, durfte richtig schwingen, ne? die das schon, haben wir auf der Aufnahme auch gehört. Genau, ja. ähm, sehr re relativ offen gestimmt, ja. also ja. mit einer relativ äh, tonalen Stimmung, relativ ja. wenig, äh, jetzt auf, auf, nur auf den Kick oder so mhm. reduziert. Ne? Ähm, von daher ist das schon mit dem, klar der Aufwand ist nicht gering für so einen kleinen Raum. Muss man schon sagen, aber lohnt sich, äh, dann eben, um, um hier so eine kleine Möglichkeit zu haben, ja. äh, Dinge zu machen. Aber also, wie gesagt echt super. also hat wirklich super geplappt. Und ich war echt froh, dass wir die Grenzfläche reingelegt haben in die Bassdrum. Absolut. Weil äh, ich habe ja auch das D6 zu Hause, das Audix D6, was ja auch ein fantastisches Bassdrum-Mikrofon ist, auch für ein Bass-Amp übrigens sehr klasse, weil es ja auch so eine eq kurve vor, vorgeformt hat. Aber wenn wir diesen Ballermann vorne ans Loch gestellt hätten, dann wäre da nichts Verwertbares bei rausgekommen, äh, weil die Bassdrum selber hatte schon so einen Wumm, so einen Schwung und so eine Tieffrequente, die schon die Grenzfläche ordentlich abgebildet mhm. hat, dass ich nicht hätte wissen wollen, wie das geklungen hätte, wenn wir das D6 da vorne dran geknallt hätten. Wenn wir noch einen Subkick da vorgestellt hätten oder so. Ähm, ich habe ja selber ja. eine gebaut. Ne? Ich mhm, habe tatsächlich ich mir nicht, ja. vor ein paar Jahren mal so einen NS10 Speaker gekauft und den umgelötet zu einer Subkick. Und habt ihr auch eine Zeit lang davor gehabt, wie man das so am Anfang macht, wenn man anfängt, äh, ein eigenes Schlagzeug zu haben? haben. Zum, erstmal alles haben. genau. Alles gebaut, alles aufgehängt. Snare von oben, Snare von unten. Äh, jedes Tom hat sein eigenes MD421. Ja, aber mit Snare von, von, von unten haben wir uns ja letztes Mal nur unterhalten. Da ist mir natürlich auch als Schlagzeuger sehr wichtig eigentlich. Ja, kann ich auch nachvollziehen, außer ja. Frage. Nur, wie gesagt, ich als Amateur, der schon kaum spielen konnte, irgendwie hängt erstmal das komplette Schlagzeug mit Mikrofonen Fällig. voll. Ne? Und natürlich noch Raum, Overhead, jedes Tom, wie gesagt, vier 21er dran. Acht und Becken kaufen. Nee, sechs Becken, Toms. Becken hatte ich nur drei. <lacht> äh, drei und das Hi-Hat, aber, aber wirklich ein Übermaß an Informationen im klar. Prinzip. Ne? Und dann erstmal an den Punkt zu kommen, zu sagen: Ey, konzentriere dich doch erstmal auf die vier wichtigen Mikrofone oder mhm. versuch es erstmal mit zweien. Ne? Ja, halt. gut, klar. So, und sich dann ranzutasten und eben nicht sofort großes Studio zu spielen mit einem mit Instrument, was man bei so vielen Quellen kaum als Amateur, als Anfänger unter Kontrolle halten kann im Mix. Das ist so schwer, diese Mikrofone zusammenzukriegen am Anfang. Das, also das Problem ist ja dann auch oft, dass das Schlagzeug, also Raum, Schlagzeug klingt scheiße, ist schlecht gestimmt, gar nicht gestimmt. Gar nicht gestimmt, ja. Hatten wir ja letztes ja. Mal dann auch ein bisschen länger drüber unterhalten, weil das Schlagzeug jetzt bei mir natürlich auch für eine ganz, ganz andere Art von Musik äh, in dem Moment gestimmt war. Genau, ja. ne? ähm, wobei man dann ja schon relativ schnell irgendwie, wenn man weiß, wo man dran reden muss, dann auch zu dem Ergebnis hinkommt, wo man hin möchte. Du, weil du Profi bist und weil du weißt, was du tust. Ja, ja klar. Ja. Nur äh, auch, auch zum Beispiel mit der, äh, wir hatten ja dann eine Tom nur, also quasi nicht die Stand, Stand Tom, aber genau, die ja. Floor Tom, ja. oh, ne, ist ja dann auch falsch. Die tiefe hängende Tom. So. <lacht> <lacht> ähm, die wir dann da benutzt haben. Das ähm. war ja auch, war ja auch nur eine 14 Zoll, aber ja, ja auch unheimlich tief gestimmt. Ja. Ne? Ähm, das sind ja alles so Sachen, also ich, die kriege ich fetter gestimmt als die 16-Zoll Tom. Die hatten wir ja auch zwischendurch hier oben. Ja, um. stimmt, ja. Äh, aber die 14-Zoll-Tom kriege ich fast, natürlich rein physikalisch, nicht genauso tief, so. aber die klingt aber fetter. Zumindest so wie ich. Das empfinde, ja. als Schlagzeuger, wenn ich selber drauf hau, wenn ich selber dran sitze. Ähm, und äh, klar, Fell, Dämpfung, äh, wie ich drauf haue, ich hatte ja ein leichtes Sticks-Problem. Das sieht man natürlich im Video ähm, so nicht ja. und hört man ja hoffentlich dann auch nicht. Nein, also das äh, war ja wirklich ordentlich getrommelt. Und ich darf dir auch verraten, dass ich dann jetzt, äh, an, wir haben ja heute Sonntag, dass ich am kommenden Donnerstag ja. einen Livestream machen werde wo ich die Aufnahmen verwerte und fülle. Das heißt, ich werde am kommenden Donnerstag einen Livestream machen mhm. mit dem Volt 476p und werde den Rest von dem Song noch aufnehmen. Ah. Und dann wird der ganze Song äh, wachsen. Ich muss allerdings noch ein bisschen üben, weil ich mich entschieden habe, den ganzen Song einen Ganzton runterzustimmen. Weil wenn ich den in der Originaltonate, in der ich ihn geschrieben habe, spiele, dann ist er mir zu tief. Und wenn ich ihn auf der Jukulele spiele, also auf der Gitarrele, eine Quarte höher, ist er mir fast zu hoch und wenn ich den ganzen Song auf der Akustikgitarre spiele und einen ganzen Ton runternehme, also von E auf D runterstimme, ja. dann passt er für meine Stimme perfekt. Einziges Problem, jetzt kann ich ihn nicht mehr spielen. Weil es ist ja nicht wie beim Klavier, wo du einfach nur einen ganzen Ton runter gehst und dann ein paar schwarze Tasten mehr hast, sondern bei, bei einer. Keyword drückst du auf Transpose. Einfach. Oder Transpose meinetwegen, das würde dann ich machen als Amateur an den Tasten. Aber bei der Gitarre ist es halt so, jeder Gitarrist will das wissen, wenn du einen Song von E auf D runter transponierst und du wie ich, wenn du spielst, eben nicht nur Akkorde spielst, sondern auch Lines gleichzeitig spielst. Ne? Also ich spiele nicht nur den Akkord, sondern lass auch währenddessen andere Noten noch wandern und spiele die Melodielinie quasi mit. Dann rutscht alles einen ganzen Ton tiefer und natürlich kann ich die E-Seite runter auf D-Tunen, das geht dann, dann ja. habe ich zumindest das tiefe D da, aber das Greifen wird so, gut, dass ich mir mal wieder einen Song ausgedacht habe, den ich kaum selber spielen kann. Hm. Deswegen muss ich noch ein bisschen üben für Donnerstag, aber da wird natürlich die Basis dann äh, auf jeden Fall gelegt sein, weil das Schlagzeug ja schon aufgenommen das wurde Das ist mit da, mit 476p und dann da werden, wir live, werden wir live vor der Kamera... Ich äh, hoffe, dass ich das wirklich hinkriege. Vielleicht lege ich mir auch zur Sicherheit schon mal eine Aufnahme vor, jetzt parat, <lacht> die ich schon mal gemacht habe. Aber dann ist ja am Ende des Livestreams. So, jetzt haben wir alles super aufgenommen und dann so Knopf gedrückt. Ach, so jetzt brauchen, wir nur, noch, jetzt brauchen wir nur noch einen Gitarristen. Genau, jetzt muss der das ich erstmal einen Gitarristen anrufen. <lacht> und dann eine Woche später kommt dann der Song raus und dann, Das werden äh, ja, wir dann am Donnerstag sehen im Livestream. Und ich würde sagen, das ist auch ein passendes Schlusswort für unseren ja. kleinen, äh, nicht Livestream, aber Live Talk hier auf jeden Fall live on tape. Ähm, bedanke mich, wie immer, dass ich hier bei dir sein durfte, auch nachdem ich feststellen musste, dass das hier nicht ganz so warm ist wie in Griechenland, aber immerhin ist es ja das schöne Holtweg und von daher. Aber wir haben ja auch September, ne? da ja, muss es ja keine ja, 35 Grad mehr sein. Aber wir beiden werden uns jetzt <lacht> erstmal noch ein kleines Quarkbällchen und einen Kaffee gönnen und verabschieden uns bei euch. Mit den lieben Worten, mit den letzten Worten meines Freundes Björn Schlüter, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter sagt, ich nichts krieg überlegt. dich schon wieder ja. hab ich schon wieder <lacht> ja nix überlegt. Ähm, würd, du kannst äh, irgendeinen Satz bringen. Ja. Das ist wie bei der Muppet Show. Aber oder? du willst so? immer, immer, also ich, nee, wir brechen jetzt ab. <lacht> okay, macht's gut. Yassas. <lacht> Ach ja, ich, das, ich mag einfach diese Stelle. Bei der Muppet Show, das müssen wir irgendwie müssen wir das hinkriegen, das etabliert das kriegen. Das, äh. Also ich dachte, du machst das absichtlich, dass ich mal was anderes sage. Nein, nee, tatsächlich das nee, ist äh, tatsächlich, das ist ein Zitat eigentlich aus, ich glaube aus der Muppet Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn so und so sagt und dann kommt irgendein blöder Spruch von dem. Dann, äh, das ist klassisch aus der Muppet Show.